Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 17. Was ist das Nullalumorph? Bei Segmentierung von Wortformen stößt man gelegentlich auf das Problem, dass nicht jeder lexikalischen oder grammatischen Bedeutung eindeutig ein Segment auf der Ausdrucksseite zugeordnet werden kann. Anders in diesem Fall. Sie können bei der Analyse von Wortformen wie Kinder, Frauen... Autos, den Morphem ER, EN, S, problemlos die grammatische Bedeutung Plural zuweisen, da diese hier durch konkrete Zeichen realisiert ist. Der Plural allerdings kann auch durch andere Morphe realisiert sein, wie zum Beispiel Umlaut plus E, welche zusammen mit den zuvor genannten allesamt Allomorphe eines Pluralmorphems sind. Allerdings besteht nicht jede Realisierung eines Morphems aus konkretem Sprachmaterial. So wird in diesen Beispielen die grammatische Bedeutung Plural nicht durch zusätzliches Sprachmaterial am Wort markiert. Wenn ein Morphem durch Null markiert wird, muss man aus Systemzwang für dieses Morphem trotzdem ein Nullallomorph annehmen. Ein Nullalomorph realisiert also ein Morphem, ohne grafisch oder phonisch in Erscheinung zu treten. Von einem Nullalomorph kann man allerdings nur dann sprechen, wenn es zum gleichen Morphem ein vom Nullallomorph verschiedenes tatsächlich realisiertes Allomorph gibt. Ein Nullallomorph ist also eine Variante neben weiteren Morphem innerhalb einer Morphemklasse.